Hallo, ich bin's mal wieder, das Lian. Und heute möchte ich euch was über Mastzellenstörungen erzählen. Genau. Das klingt schon wieder so. Es ist eine Krankheit, beziehungsweise mehrere Krankheiten. Und genauso wie die anderen Krankheiten, von denen ich erzählt habe, sind Mastalmstörungen eher unbekannt, häufiger, als sie diagnostiziert werden, sehr einschränkend und man bekommt von Ärztinnen quasi nichts darüber gesagt. Außer man geht zu wirklich spezialisierten Ärztinnen, aber die zu finden ist doch ist ziemlich schwierig. Die Katze macht gerade da im Hintergrund ich habe hier meinen Spickzettel auf dem Handy und zwar werde ich ziemlich arg mich an diesem Mastzellen Infosammlung Dokument orientieren. Das verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Ich werde auch bald dieses Dokument auf Englisch übersetzen, weil ich weiß, dass viele englischsprachige Menschen diesen Channel auch schauen und Informationen holen. Jetzt macht die Katze da hinten Radau, es wird heute nicht besser. So, jetzt habe ich noch kurz ein paar Sachen ergänzt, damit dieses Dokument auch top aktuell ist, mit allem, was ich weiß. Und alles, was ich weiß, werde ich euch jetzt erzählen. Was sind Mastzellenstörungen? Mastzellen sind ein Teil vom Immunsystem. Mastzellenstörungen, sagt man, zu Krankheiten, bei denen diese Mastzellen ein bisschen übertreiben. Also, vereinfacht gesagt, ist es ein überaktives Immunsystem. Ich werde mich hier hauptsächlich auf MCAS, die Mastzellenaktivierungsstörung, konzentrieren. Es gibt noch zwei andere, nämlich Mastozytose und eine, deren Namen ich immer vergesse. Der steht dann aber hoffentlich in der Infosammlung drin. Mensch, ich weiß es gerade echt nicht. Jedenfalls gibt es mehrere Mastzellstörungen, aber ich werde mich auf MCAS konzentrieren. Die Symptome von den anderen können ähnlich sein, also sind meistens ähnlich. Aber die Muster, wie die auftreten, sind unterschiedlich. Und die Diagnose ist auch anders. Hallo Mika. Komm. Komm, wir machen ein Video zusammen. Hä? Also, ich habe schon gesagt, Mastzellenstörungen sind ein überaktives Immunsystem. Bei MCAS äußert sich das so, dass man quasi Allergien hat, die keine Allergien sind. Also, die funktionieren über einen anderen Mechanismus als normale Allergien. Bei handelsüblichen Allergien werden vom Immunsystem spezielle Antikörper gebildet. Also das Immunsystem pickt sich ganz bestimmt den Stoff raus und sagt, das ist mein Feind und den bekämpfe ich jetzt. Bei MCAS funktioniert es ein bisschen anders. Da kommen dann einfach Stoffe in den Körper und das Immunsystem ist so: "Hey, da da ist irgendwas und irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten jetzt mal so was machen, dann werden ähm, sogenannte Mediatoren ausgeschüttet, also Stoffe, die anderen Mastzellen sagen, hey, ihr schüttet mal mehr von diesen Stoffen aus und hier macht Dinge. Und so bildet sich dann quasi so eine Kettenreaktion und dann ist das ganze Immunsystem völlig kampfbereit und es gibt aber nichts zu bekämpfen. Hallo Minka! Die Symptome Reichen von klassischen Allergiesymptomen über ungewöhnlichere, unspezifische Symptome bis hin zu völlig absurden Symptomen, wo man überhaupt nicht denkt, dass das was mit Allergien zu tun haben kann. Ich entschuldige mich für die Katze, die gerade im Hintergrund sehr gesprächig ist. Das wird jetzt wohl so bleiben, weil die ist ziemlich aufgeregt. Hier passiert was und ich rede, aber irgendwie kümmere ich mich nicht um sie. ist, ist vermutlich nicht selten. Es gibt viele, viele Leute, bei denen solche Allergien, die keine Allergien sind, und auch entsprechend auf Allergietests oft nicht auftauchen. Viele Leute haben diese, ja, nicht Allergien, aber eben nur auf ganz bestimmte Stoffe oder die Reaktionen sind nicht besonders stark und insgesamt nicht besonders einschränkend. Und dann ist es halt so, ja... man lässt es halt so bleiben und lebt halt irgendwie so. Dann gibt es aber saumäßig viele Menschen, die nicht wissen, was sie haben, die quasi dauerhaft ihren Auslösern ausgesetzt sind und deswegen in einer ständigen Reaktion drin hängen. Es geht ihnen absolut beschissen körperlich und sie wissen einfach nicht warum. MCA ist es auch nicht bekannt in Deutschland. Also... ich habe ja viel Kontakt mit der Community, also mit der chronisch kranken Community und die Leute, die in den USA oder in Kanada wohnen, die diese gleichen Symptome haben, die ich auch habe und die andere Leute mit MCAS auch haben, die Leute in den USA und in Kanada, die gehen halt einfach zum nächstbesten Immunologen, kriegen ihre Diagnose und kriegen eine Behandlung. Ich habe tatsächlich noch keine einzige Ärztin getroffen, die mit dem Begriff überhaupt was anfangen konnte, oder mir geglaubt hat, dass das ein Ding ist und existiert. Also auch Leute, die sich mit Allergien auskennen, die sogar wussten, was Massoziose ist, was ein bisschen bekannter ist. Also die HautärztInnen, die machen ja auch die Allergologie. Und die haben mir nicht geglaubt, dass das existiert und dass das sein kann. Ich habe denen 3 Seiten Liste mit Symptomen und Auslösern und Beschreibungen hingelegt. Ich habe denen eine Stunde lang erklärt, was meine Probleme sind und dann haben sie mir gesagt, ja, die Allergietests sind negativ, das heißt, sie können diese Sachen problemlos essen. Meine Hausärztin war es auch so, ich, ich habe gesagt, ich reagiere halt auf dieses Medikament, was ich dauerhaft nehme und ich nehme jetzt halt dauerhaft Antihistaminika und die sagt ja, aber das kann ja nicht sein. Ich glaube nicht, dass sie die Antihistaminika brauchen dass ich ohne die Antihistaminikalt nur im Bett liege und den ganzen Tag rumkotze, das bilde ich mir ein. Die hat mir ins Gesicht gesagt, dass sie denkt, ich lese zu viel im Internet. Ja, muss ich ja, weil sonst... nirgendwo anders kriege ich irgendwelche Informationen darüber, wie mein Körper funktioniert. Und ich weiß es jetzt seit Ende 2016, da habe ich angefangen, so mit Auslöser identifizieren und schauen, wie das alles geht mit MCAS. Ich war mir anfangs nicht sicher, dass ich das habe. Aber nach ein paar Wochen war das so klar, dass so viele von meinen Symptomen wirklich direkt auslöserabhängig sind. Und da diese Auslöser auf Allig Tests nicht auftauchen, ist es eigentlich klar, dass es MCAS ist. Und es gibt dann auch so ein paar Muster, aber dazu komme ich später noch. Die auch ziemlich eindeutig sind. Jetzt habe ich ziemlich viel gelabert, ohne wirklich was zu sagen. <lacht> Mal schauen, wie das hier weitergeht. Da MCAS ziemlich unbekannt ist, wird es oft als irgendwas anderes diagnostiziert. Dazu gehören hauptsächlich Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie und chronisches Fatigue-Syndrom. Es werden aber auch häufig Verdachtsdiagnosen gestellt auf alle möglichen. Autoimmunerkrankungen, also, also zum Beispiel äh, MS oder Lupus, weil die Symptome, die MCRS auslöst, den Anfangsstadien von diesen Krankheiten ähneln kann, ohne dass diese Krankheiten tatsächlich vorhanden sind. Weil eben das Immunsystem total durchdreht und dann eben auch irgendwie den Körper teilweise angreift. Auch wenn das nicht wie bei einer Autoimmunerkrankung Antikörper gegen den eigenen Körper gibt sondern es ist einfach nur quasi Kollateralschaden weil das Immunsystem meint es muss jetzt unbedingt irgendwas tun und ja, Kollateralschaden und so können quasi die Anfangssymptome von Autoimmunerkrankungen entstehen durch dieses MCS also so erkläre ich mir das zumindest das war jetzt <lacht> reines Ratespiel weil ich habe das schon ziemlich häufig gesehen von Leuten, die Monate und Jahre lang rumgemacht haben, bis sie schließlich ausgefunden haben, dass ihre Symptome durch MCAS kamen und die hatten eben diese Verdachtsdiagnosen für diverse Autoimmunerkrankungen. Zu dem Punkt Reizsam Symptom muss man sagen, dass es nicht unbedingt was anderes ist als MCAS. Also ich habe da eine etwas neuere medizinische Studie gelesen, die haben herausgefunden, dass halt Reizdarmsyndrom auch was mit Mastzellen im Darm zu tun hat und das heißt quasi, wenn es wirklich ein reines Reizdarmsyndrom ist ohne sonstige Symptome dann schätze ich mal, das ist wie MCAS, nur dass die Reaktion halt auf den Darm <lacht> beschränkt ist der Sache mit Fibromyalgie ist zu sagen, dass diese drei Dinge Ehlers-Danlos-Syndrom, Fibromyalgie und MCAS irgendwie zusammengehören. Also die treten zwar nicht immer gemeinsam auf, aber so oft, dass es kein Zufall sein kann. Also fast alle Leute, die ich kenne, die Ehlers-Danlos-Syndrom haben, haben MCAS. Fast alle Leute, die ich kenne, die Fibromyalgie haben, haben Ehlers-Danlos-Syndrom. Und weiß ja, Leute, die ich kenne, die MCS haben, haben auch eins von den beiden anderen Sachen. Also das kann einfach kein Zufall sein. Wie die Zusammenhänge da sind, weiß kein Mensch. Das wurde schlecht und einfach nur nicht erforscht. Jetzt kommen wir endlich zu den Symptomen, die MCAS und Mastenstörungen allgemein haben können. Ich habe die ein bisschen sortiert nach Kategorie. Das sind zum einen neurologische Symptome. Zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen, Koordinationsstörungen, Muskelschwäche, Muskelzuckungen, auch teilweise richtige Spastiken, Kopfschmerzen und Migräne. Auch Nervenschmerzen, Kribbeln und Taubheit in irgendwelchen Gliedmaßen. Drehschwindel gehört häufig dazu. Es können auch Herzrhythmusstörungen oder Tachykardie, also zu schneller Herzschlag auftreten. Generell diese Pots-Symptomatik, also dass einfach der Blutdruck runtergeht und der Puls hochgeht, ist auch häufig ein Symptom davon. Blutdruckabfall und Synkope, also dass man bewusstlos wird von Blutdruckabfall, ist ein sehr häufiges Symptom. Weiter geht mit Fatigue, also extreme Erschöpfung, teilweise auch spontanes Einschlafen, weil es einfach einen so fertig macht. Es können auch Schlafstörungen auftreten, also das ist häufig, dass man einfach ewig im Bett liegt, hundemüde ist und nicht einschlafen kann, weil einfach der Histaminspiegel zu hoch ist. Es können auch Konzentrationsstörungen dazu kommen oder dieser sogenannte Brain fog, also wie Nebel im Gehirn, dass man einfach total benebelt durch den Tag geht und gar nicht richtig denken kann. HNO, also Hals-Nasen-Ohrensymptome. Das kann zum Beispiel Kratzen im Hals sein, Husten, Atembeschwerden, auch Fremdkörpergefühl im Hals. dass es sich so anfühlt, als wäre es hier irgendwie dick. Ähm, auch generell Atemnot kann dazugehören. Niesen, Schnupfen, anschwellende Lymphknoten, Schmerzen in den Nebenhöhlen, juckende Augen, juckende Nase, Schmerzen in den Ohren. Also ein Zeug halt. Also diese Sachen werden oft als eine beginnende Erkältung missinterpretiert, die halt irgendwie nie kommt. Sondern man fühlt sich halt so, es ist irgendwie geschwollen und tut weh und denkt so, ah ja, jetzt kriege ich einen Schnupfen, aber es kommt nie ein Schnupfen. Weil es halt in Wirklichkeit eine allergische Reaktion ist. Es gibt auch Symptome, die spezifisch für das Verdauungssystem sind. Also zum Beispiel einfach Magen-Darm-Schmerzen, auch Übelkeit, Erbrechen. Durchfall ist ein sehr häufiges Symptom, dass man einfach plötzlich so eine komplette Entleerung durchmacht. Ein eher ungewöhnliches Symptom wieder ist Heißhunger, also dass man ganz plötzlich so einen, ja... unbeschreiblichen Hunger hat und sofort alles essen muss. Es kann auch sein, dass man mitten in der Nacht aufwacht und einfach so Hunger hat. Das, ist, das kann man eigentlich richtig von Worte fassen. <lacht> ähm... Es kann sein, dass es auch einen Zusammenhang mit Gastroparese und ja dieser Darmlähmung gibt. Also dass es halt Transportschwierigkeiten gibt, dadurch, dass eben alles gereizt ist. Aber da gibt es auch keine Erkenntnisse darüber. Das ist nur sowas, was ich oft schon gehört habe. Was auch sein kann, ist, dass man einen sehr starken Handrang hat und halt zum Beispiel alle zehn Minuten aufs Klo muss. Also ohne zu übertreiben, sondern wirklich alle zehn Minuten oder noch häufiger um dann drei Tropfen zu pinkeln und das war es dann wieder. Und das verstärkt sich dann eben während einer MCAS-Reaktion. Es gibt dann auch noch dermatologische Symptome, also die man an der Haut beobachtet. Also zum Beispiel Ausschlag bei Kontakt, wenn ich bestimmte Sachen anfasse, kriege ich einen Ausschlag. Es gibt aber auch Ausschlag ohne Kontakt, also wenn man irgendwas zu sich nimmt oder Dämpfer abbekommt, kann man einfach einen Ausschlag irgendwo anders bekommen. Was auch passieren kann, ist, dass ich ja, Entzündungsreaktionen an kleinsten Verletzungen bilden. Wenn ich zum Beispiel einen zwei Wochen alten Kratzer an der Hand habe, dann entzündet er sich plötzlich, ohne dass da eine Infektion ist, sondern einfach mein Immunsystem dreht halt durch und macht dann halt eine Entzündungsreaktion da. Also mit Rötung und Schwellung und Juckt. Juckreiz ist auch so ein Ding, das kann während der Reaktion auftreten am ganzen Körper und oh, es juckt einfach überall und es hört nicht auf, egal wie viel man kratzt. Dann gibt es noch andere, eher unspezifische Symptome. Zum Beispiel Schmerzen, generell Verstärkung von Schmerzen, wenn man chronische Schmerzen hat. Schmerzen im Unterleib, das sind so diese Magen-Darm-Schmerzen. Kann aber auch ähnlich wie Menstruationsschmerzen sich anfühlen. Unspezifische Schwellungen, Schweißausbrüche, kalter Schweiß oder dass man plötzlich so Hitzewallungen bekommt. Verstärktes Schmerzempfinden und erhöhte Reizempfindlichkeit. Das war jetzt eine ganz schön lange Liste. Aber seid euch bewusst, dass ihr nicht alle von diesen Symptomen haben müsst, wenn ihr MCRS habt. Sondern viele Leute, die MCRS haben, erleben nur 1, 2, 3 bestimmte Symptome. Andere Leute erleben eine ganze Liste von Symptomen, aber denken, die sind alle irgendwie normal. Das bin so ich. <lacht> also wenn man das dann so über längere Zeit, über ein paar Monate beobachtet, stellt man fest, wie viele von diesen Symptomen man eigentlich abhaken kann, wo man vorher dachte, das ist einfach irgendwie normal, so. Bei mir ist es so, wenn ich eine MCAS-Reaktion habe, dann ist das erste, was ich meistens merke, so, dass ich super bewegungsempfindlich bin und halt so einen ganz leichten Drehschwindel hab. Und das kommt so alle paar Sekunden irgendwie so wie so ein leichter Stromschlag ins Gehirn, und ich bin so, wow, was geht jetzt eigentlich ab? Das war auch der Grund, warum ich ja, jahrelang rumgemacht habe, bis ich kapiert habe, was das eigentlich ist, weil da denkt man halt echt nicht an Allergien. Als ein Exzess merke ich, dass ich andauernd pinkeln muss, dass meine Schmerzen am ganzen Körper sich verstärken. Dann habe ich diesen Juckreiz, der wirklich überall auftritt. Wenn ich eine starke Reaktion habe, bekomme ich dann auch eben hier diese ganzen angeschwollenen Lymphknoten und kriege dieses Kratzen im Hals. Da nehme ich dann das Salbutamol spray das hilft ganz gut. Bei einer starken Reaktion habe ich entsprechend auch sofort Durchfall oder muss sogar erbrechen. Ich werde auch von der Reaktion absolut hundemüde. Also, das macht mich so platt einfach. Ich kann kaum die Augen offen halten. Kann aber natürlich auch nicht schlafen, weil der Histaminspiegel natürlich viel zu hoch ist. Und wenn ich eine wirklich extrem starke Reaktion habe, dann kriege ich oft eben dieses Kribbeln in den Händen, oder in den Beinen und teilweise auch richtige Spastiken, dass ich halt zum Beispiel ja meine Finger einfach selbstständig irgendwie festklemmen und sich die Hand dann nicht mehr aufmachen kann und solche Späße. Wenn ich Pech habe, kriege ich dann obendrauf noch eine Migräne. Und ich kann natürlich keine Triptane nehmen, weil ich auf die auch reagiere. Also insgesamt können diese Reaktionen super, super unspezifisch ablaufen und müssen überhaupt nicht wie eine Allergiereaktion aussehen. Und für Leute, die nicht wissen, dass sie MCAS haben, aber doch auf ziemlich viele Sachen reagieren, ist es oft so, dass sie quasi dauerhaft in der Reaktion drin hängen, und diese Symptome entsprechend dauerhaft haben. Und dann denken die, was weiß Gott was, was mit mir los ist. Ne? Weil du hast diese absurden Symptome neurologischer Quatsch. Ich bin auch schon ins Krankenhaus gegangen, weil ich dachte, ich habe einen Schlaganfall. Und wurde dann natürlich noch ein paar Stunden nach Hause geschickt. Ist nix. Aber wenn man sich dann ein bisschen Mühe gibt, die Auslöser zu identifizieren, finden sich dann doch ganz bestimmte Muster, wie diese Reaktionen ablaufen Dazu ist es natürlich erstmal notwendig, möglichst auslösefrei zu existieren <lacht> und das ist eine verdammt schwierige Aufgabe, weil man reagiert eben nicht nur auf Nahrungsmittel, sondern auf alles also Chemikalien zum Beispiel, Parfüms, Creme, Shampoo, Zahnpasta Seife, Spürmittel, Putzmittel, Waschmittel und Waschmittel hängt ja in jedem Kleidungsstück drin das heißt, wenn man auf das Waschmittel reagiert reagiert man quasi immer, wenn man irgendwas anzieht, was man gewaschen hat dann Zigarettenrauch, Abgase, Pollen in der Luft, Tierhaare Medikamente ist eine ganz große Sache ja, also Kunststoffe Generell Farben, Entkleidung oder alles, was irgendwie mal hergestellt wurde. <lacht> es ist teilweise halt echt absurd, auf was man alles reagieren kann. Deswegen, wenn man rausfinden will, ob die eigenen Symptome durch MCAS ausgelöst werden, muss man praktisch erstmal einen Zustand herstellen, wo die Belastung durch Auslöser möglichst gering ist. Das heißt, auf Hygieneprodukte möglichst verzichten, eine Zahnpasta ohne Menthol und mit möglichst wenig Inhaltsstoffen benutzen. Ich habe diese LMX Mentholfrei, das ist die einzige, die ich vertrage. Manche Leute benutzen auch diese Veleda Calendula, aber <lacht> auf die reagiere ich auch. Ähm, Medikamente möglichst bleiben lassen, ja, Wäsche ohne Waschmittel oder mit sensitiv Waschmittel waschen, worauf man natürlich auch reagieren kann, aber es ist halt etwas unwahrscheinlicher. Und ganz großes Thema: Essen. Also, prinzipiell kann jedes Nahrungsmittel eine MCAS-Reaktion auslösen. Und welche Nahrungsmittel das tun, ist absolut individuell. Also, jede Person mit MCAS hat andere Nahrungsmittelauslöser. Die, die ich am häufigsten bisher gesehen habe, sind Weizen, Gluten generell, Soja und Milchprodukte also Kuhmilchprodukte speziell. Aber das ist nur so ein Erfahrungswert. Wie gesagt, das kann total individuell sein. Das Muster ist so, dass man praktisch Kontakt mit dem Auslöser hat, also entweder bekommt man Dämpfe oder Gerüche ab oder hat Hautkontakt oder man nimmt den Auslöser eben zu sich. Dann kann es ein bisschen dauern, also teilweise bei Aufnahme ja, durch Essen kann das teilweise mehrere Stunden dauern, bis die Reaktion anfängt. Teilweise ist es auch so, dass quasi erst eine Schwelle überschritten werden muss. Also ich kann zum Beispiel kleine Mengen Weizen kann ich gut essen, aber sobald ich irgendwie ja mehr als eine kleine Waffe zu mir nehme, habe ich eine Reaktion. Und dabei können sich verschiedene Auslöser auch addieren. Also wenn ich eine kleine Menge Weizen und eine kleine Menge Soja zu mir nehme, kriege ich auch eine Reaktion. Aber wenn ich eine kleine Menge von ja, nur einem nehme, dann kriege ich keine Reaktion, wenn ich Glück habe. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass bei direktem Kontakt oder Aufnahme durch die Lunge die Reaktion oft schneller kommen kann als durch Nahrungsmittel, weil bei ja, Nahrungsmitteln dann oft erst im Darm diese ganze Geschichte aktiviert wird. Und das dauert ein paar Stunden, bis das Essen vom Magen in den Darm flutscht. Ein anderes Muster ist, dass Reaktionen stärker werden, je mehr Auslöser man vermeidet. Das klingt jetzt erstmal irgendwie... ja, nicht besonders intuitiv, aber es ist so, dass das Immunsystem praktisch zwischendrin mehr Zeit hat, sich sozusagen aufzuladen. Und das heißt, wenn man dann nach ein paar Tagen Ruhe mit einem Auslöser in Kontakt kommt, ist die Reaktion deutlich stärker. Und so kann es auch sein, dass innerhalb der Wochen, Monate und Jahre, wo man Auslöser identifiziert und gezielt vermeidet dass man dann immer mehr Auslöser findet und immer mehr weil man halt ja immer ein niedrigeres Grundlevel hat und dann eben auch schon, ja, schwache Auslöser eine starke Reaktion auslösen können. MCR ist, ist das habe ich schon gesagt, ist ein Spektrum, es ist individuell unterschiedlich, wie stark die Reaktionen sind, auf wie viele verschiedene Sachen man reagiert und wie gefährlich die Reaktionen sind. Bei mir ist es so, dass meine Reaktionen niemals lebensgefährlich sind, also ich habe noch nie in meinem Leben einen anaphylaktischen Schock gehabt, mir geht der Kreislauf in den Keller und das geht mir ziemlich beschissen, aber es ist einfach nicht auf einem gefährlichen Level. Das ist bei anderen Leuten ganz anders. Das heißt aber nicht, dass Leute, die keine lebensgefährliche Reaktion haben, ja, keine starke Einschränkung haben können. Weil diese Symptome, vor allen Dingen, wenn man sie die ganze Zeit hat, die machen einen einfach fertig. Also... Das lässt sich überhaupt nicht beschreiben. So die Zeit, in der ich quasi dauerhaft in der Reaktion drin hing, ist für mich einfach in meinem Gedächtnis einfach so eine schwarze Zeit weil es ging mir die ganze Zeit so dreckig, ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich war immer so müde, mein ganzer Körper war so unwohl und tat so weh und hat sich so komisch verhalten und das ist einfach so eine massive Einschränkung, wenn man so eine Reaktion hat. Und es ist dann eben kein leichtes MCA ist, sondern es ist eine schwere Erkrankung auch wenn sie einen nicht regelmäßig ins Krankenhaus bringt. Also das muss man sich halt einfach klar machen. Ich weiß, dass chronisch kranke Leute oft dazu neigen, sich mit anderen zu vergleichen und dann zu so sagen, ah bei mir ist das gar nicht so schlimm und... ja... das ist halt einfach Quatsch. Weil... Du weißt nicht, wie schlimm es für mich ist, sondern du kennst meine Beschreibungen und vergleichst es dann mit dir und denkst: Meine Sachen sind gar nicht so schlimm, aber vielleicht sind deine Sachen sogar schlimmer. Also wenn ich mir vor drei Jahren angehört hätte, was ich heute erzähle, dann hätte ich genau das Gleiche gesagt: Oh mein Gott, dir geht's so schlimm und ich habe das ja alles gar nicht und mir geht's ja so gut im Vergleich. Und dabei ging es mir vor drei Jahren deutlich dreckiger, als es mir heute geht. Und ich habe auch viele, viele, viele Gespräche gehabt mit Leuten, die genauso angefangen haben. Ja, aber meine Symptome sind gar nicht so schlimm wie deine. Und so nach zwei Stunden Gespräch denke ich mir, Alter, deine Symptome sind so viel schlimmer als meine. Und die Leute realisieren das gar nicht. Und ich kenne das, weil ich war ja selber auch diese Person, die genauso reagiert hat. Und deswegen, wenn ihr diesen Impuls habt, arbeitet dagegen. Es ist nur Quatsch. Also ihr tut euch damit nur selber sabotieren, weil wenn ihr euch nämlich sagt, das ist bei mir nicht so schlimm und ich brauche mich da nicht so drum kümmern, dann nehmt ihr euch eben auch die Möglichkeit, dass es besser werden kann. Und damit sind wir jetzt beim Thema Management. Wie kann man mit MCAS und auch mit anderen Mastzellenerkrankungen umgehen? So, jetzt habe ich ja schon gesagt, es ist quasi unmöglich, jemanden zu finden in Deutschland, der sich damit auskennt. Ich habe mal, als ich sehr verzweifelt war, E-Mails rumgeschrieben, quer durch Deutschland und letztlich habe ich eine Ärztin genannt bekommen in Lübeck, die sich damit scheinbar auskennt aber die Klinik, wo die arbeitet, hat mir nie geantwortet auf meine E-Mail und mein MCS hat sich dann auch deutlich verbessert, sodass ich das dann nicht weiter verfolgt habe. Die Management-Optionen, die ich euch jetzt nenne, sind hauptsächlich die, die ihr ohne Diagnose machen könnt, weil die Diagnose zu bekommen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also zum einen ist der wichtigste Punkt natürlich Auslöser identifizieren und vermeiden. Und das Ganze geht so, dass man praktisch, das habe ich eben schon gesagt, mit einem Minimallevel an Belastung anfängt und dann nach und nach Dinge dazu nimmt. Das kann natürlich saumäßig schwierig sein, wenn es um Essen geht. Man kann eine Ausschlussdiät machen, das heißt, man fängt mit Reis an und nimmt dann nach und nach Sachen dazu. Manche Leute machen auch eine kartoffelreisdiät diät aber ja, wenn man wirklich gründlich sein will, würde ich das nicht machen, weil es eben auch möglich ist, dass man auf Kartoffeln reagiert. Ich habe jetzt tatsächlich noch niemanden mit MCAS getroffen, wo auf Reis reagiert. Deswegen würde ich das als relativ sichere ähm, Nahrungsmittelquelle kategorisieren. Aber das ist natürlich unheimlich ätzend. Man geht wochenlang hungrig, weil man kann halt immer nur ein Nahrungsmittel dazu nehmen. Und am besten auch nur alle ein bis zwei Tage. Und ganz am Anfang muss man ungefähr eine Woche quasi nur Reis zu sich nehmen. Also nur Kartoffeln und Reis. Und nichts anderes. Kein Öl, keine Gewürze, Salz ist okay. Kein Gemüse, keine Süßigkeiten, nichts. Und also wer das durchhält, Hut ab. Ich kann das nicht. Ich habe das auch nicht so gemacht. Was ich gemacht habe, ist. Ich habe Listen gemacht, also welche Nahrungsmittel ich zu mir genommen habe und ob ich reagiert habe. Dabei habe ich darauf geachtet, dass ich immer an jedem Tag quasi nur möglichst wenige Zutaten zu mir nehme. Also einfache Produkte, einfache Mahlzeiten mit möglichst wenig Zutaten, auch die Zutatenliste eben durchlesen und dann eben ein, zwei Tage lang nur dasselbe essen und gucken, ob ich eine Reaktion habe und dann eben eins von den Sachen austauschen, so dass eine Zutat wegkommt und eine andere dazu kommt und das ganze dauert dann ein bisschen länger und man findet viele Sachen auch erst nach mehreren Monaten raus aber während dieser Zeit ist man halt wenigstens nicht die ganze Zeit hungrig also ich fand es dann doch deutlich angenehmer Letztlich war es bei mir dann so schlimm, dass ich doch die meiste Zeit nur Reis gegessen habe, aber eben nicht am Anfang, sondern am Ende dieser mehreren Monate Ich konnte so wenige Sachen essen, es war bei mir so, so heftig Ich konnte nur noch Mungobohnen, Reis, Palmöl, Äpfel, Mangos, Und Kartoffeln essen. Das war's. Es gab dann noch so ein paar Früchte, die vielleicht oder auch nicht gingen. Weintrauben, war ich mir nie so sicher. Aber ich hatte halt absolut keine Eiweißquelle. Genau ein Fett, was ich zu mir nehmen konnte. Das war so krass und nichts, was irgendwie noch irgendwas schmeckt. Oh, Karob ging noch. Karob, das hat mich gerettet. Es gibt dann so einen Karob-Aufstrich. Und ich habe dann so Proteinfreies Brot gehabt, das irgendwie nur aus Reis besteht. <lacht> also minimale Mengen von anderen Sachen gingen, also ich konnte zum Beispiel so im Laden gekaufte Reismilch trinken, die hat ja minimale Mengen Sonnenblumenöl. Das hat für mich funktioniert, andere Leute reagieren da stärker drauf. Aber es war so krass. Oh. <lacht> Wenn ich da mal dran zurückdenke, Alter. Ähm, besser wurde das bei mir, als ich mir eine Hormonspritze geholt habe. Es ist nämlich so, dass Mastzellen Rezeptoren haben für Östrogene, Gestagene und Testosteron. Also, das bedeutet, die Mastzellen, also das Immunsystem, reagiert auf Veränderungen im Hormonspiegel und zwar ganz speziell diese drei Hormone warum das so ist und wie genau sich das verhält, weiß man nicht es wurden ein paar Untersuchungen dazu gemacht in Petrischalen und ja, da hat man herausgefunden, dass Gestagene die Mastzellenaktivität verringern und Östrogene sie erhöhen das heißt aber nicht, dass das in jedem Körper auch diesem Muster folgt sondern ich kenne Leute, bei denen ist es genau umgedreht. Und es gibt Leute, bei denen eben beides die Reaktionen verstärkt oder beides die Reaktionen verringert. Diese Tatsache bedeutet auch, dass die Stärke von MCRS-Symptomen oft vom Zyklus abhängig ist, wenn man einen hat, also der Menstruationszyklus. Und zwar ist es oft so, dass gegen Ende vom Zyklus oder am Anfang, also so, um den Dreh, wenn die Menstruation anfängt, sind die Symptome stärker. Kann natürlich auch umgedreht sein, weil wie gesagt, das ist absolut individuell. Und es bedeutet auch, dass hormonelle Verhütungsmittel entweder sehr gut helfen können oder alles schlimmer machen können. Und es gibt ja Verhütungsmittel, die Östrogene und Gestagen haben und es gibt welche, die nur Gestagen haben die können müssen aber nicht gegensätzliche Wirkungen haben also wenn man ein Kombinationspräparat also die Pille zum Beispiel ausprobiert und es geht einem deutlich schlechter kann es das sein dass die Mini Pille oder die Dreimonatspritze ja dafür sorgen dass es einem deutlich besser geht und das ist das was bei mir passiert ist ich habe mir wegen meiner ja vermutlich Endometriose die mir so krasse Schmerzen verursacht habe ich mir diese drei monats geholt, weil ich einfach, ich konnte nicht mehr. Ich habe jeden Tag nur noch ungefähr 500 Kalorien zu mir genommen, weil ich einfach, ich kann ja nicht kochen, ich bin zu behindert dafür. Und wenn man dann irgendwie nur noch Mungobohn, Reis und Äpfel und Mangos zu sich nehmen kann, da hat man einfach <lacht> keine besonders große Auswahl. Es schmeckt auch eklig und man wird einfach nicht satt. Und so habe ich mich dann monatelang durchgehungert. Und dann diese krassen Menstruationsschmerzen immer. Und dann auch zwischendrin Schmerzen und bewusstlos vom Klo fallen und dieser ganze Mist. Dann habe ich mir diese drei Monatsspritze geholt. Und ich habe das gar nicht so richtig realisiert. So zwei, drei Wochen, nachdem ich die bekommen habe, war ich dann so... Irgendwie... Ich habe... Dann fällt sich wieder so eine Phase gehabt, wo ich mir selber nicht geglaubt habe, dass ich auf alles allergisch reagiere. Und habe es dann ausprobiert. Einfach ein paar von meinen Auslösern gegessen. Und ich hatte keine Reaktion. Und dann habe ich mehr von meinen Auslösern gegessen und hatte immer noch keine Reaktion. Und dann habe ich erstmal irgendwie drei Monate lang mich nur von. Schokoküssen und Käse ernährt <lacht> Ich meine, ist eine gute Aufbaukur ne? Fett-Eiweiß-Zucker <lacht> Hab dann auch gleich wieder 5 Kilo zugenommen Inzwischen kann ich die beiden Sachen auch nicht mehr essen weil ich eben wieder, ja, empfindlicher geworden bin und Kuhmilch geht gar nicht mehr und in Schokoküssen ist eben diese Weizenwaffe drin die funktioniert auch nicht aber insgesamt kann ich doch immerhin eine einigermaßen ausgewogene Ernährung zu mir nehmen und das ist so krass gut aber eigentlich war ich hier bei Management Optionen was haben wir gesagt? Auslöser identifizieren und vermeiden Hormonpräparate das nächste sind Antihistaminika also ja die Medikamente die man eben gegen Allergien nimmt, da muss man beachten, es gibt welche, die auf Histamin H1 Rezeptoren gehen und welche, die auf H2 Rezeptoren gehen. Ja, und es kann sein, dass die unterschiedlich gut helfen. Was ich im Moment mache, ich nehme Loratadin jeden Tag. Das hat mir, bevor ich diese 3-Monats-Spritze hatte, überhaupt nicht geholfen. Aber seitdem ich die habe, hilft es mir doch ziemlich gut. Ein weiteres Ding, was man sich einfach so kaufen kann, ist Quercetin. Das ist irgendeine Substanz, die aus Pflanzen gewonnen wird und die wirkt wie ein schwacher Mastzellenhemmer. Also die kann die Mastzellen so ein bisschen beruhigen. Das wird einfach als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, kann man sie einfach kaufen. Auf Amazon oder sonst wo. Manche Leute nehmen auch dieses Q-Enzym Q10. Das ist saumäßig dummer, ja. Aber manchen Leuten hilft das bei MCAS auch gut. Weiß nicht. Für mich hat es auch nichts gemacht, aber ich habe es jetzt, seitdem ich diese Spritze habe, auch nicht mehr ausprobiert, weil ich mit Quercetin und Loratadin so gut über die Runden komme, dass ich im Moment einfach nichts anderes brauche. Auslöser vermeiden ist natürlich nicht immer ganz einfach. Vor allen Dingen, wenn es jetzt irgendwie Dämpfe sind oder Dinge, die man einfach anfassen muss, da muss man sich eben mit ja so Atemmasken behelfen oder Handschuhe, wobei man auf die Handschuhe dann auch wieder reagieren kann. Teilweise muss man da ziemlich kreativ werden. Ich habe so eine Fogmask, in der habe ich wochenlang gelebt. Also, immer wenn ich rausging, habe ich die getragen. Sobald meine Nachbarn im Treppenhaus geputzt haben oder wenn die Nachbarn gekocht haben, musste ich die Maske tragen, weil durch die Ritzen in den Türen schon dieser Dunst durchkam. Und der hat mir schon eine Reaktion verpasst. Jetzt trage ich die Maske nur noch selten. Also, wenn ich zum Beispiel Zwiebeln schneide, so gegarte Zwiebeln gehen, aber diese Dämpfe von den rohen Zwiebeln gehen gar nicht. <lacht> oder wenn ich eben. Putzmittel benutzen muss, von denen ich weiß, dass ich auf die reagiere. Dann benutze ich eben die Maske noch, aber sonst brauche ich die eigentlich nicht mehr. Insgesamt ist es so, dass MCAS sich häufig über die Zeit verschlechtert. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Also bei mir war es so, dass ich, wenn ich so zurückdenke, ich habe ja mit Anfang 20 habe ich angefangen mit dieser Reizdarmsymptomatik. Aber es war selten und ließ sich immer noch irgendwie managen. Ich habe dann so ein paar Nahrungsmittel gehabt, also Kürbis und Linsen, wo ich wusste, so, die geben mir einfach tagelang Tönch ist, das lasse ich lieber bleiben. Aber so mit ja, 25, 26 wurde das dann halt richtig schlimm langsam. Bis ich 27 war, hat es mich fix und fertig gemacht. Also, es ging relativ abrupt, doch, wenn man sich so anschaut. Und hat sich auch zeitgleich entwickelt mit dieser Fibromyalgie-Symptomatik, die ich habe. Die Elastamnus-Geschichte, also die Gelenkschmerzen, hatte ich eigentlich schon immer. Aber seit ich das MCRS habe, ungefähr in dem Zeitraum, habe ich halt auch diese Muskelschmerzen und entsprechende Probleme. Oh, und ganz nebenbei, MCS tritt auch häufig mit Autoimmunerkrankungen auf und es kann auch sein, manche Leute haben Erfolg damit, wenn sie die Mastzellenstörung behandeln dass dann die Autoimmunerkrankung quasi auch besser wird, wenn man einfach das ganze Immunsystem ein bisschen runterbringt. Es gibt auch richtige Mastzellenhämmer. aber dazu muss man halt erstmal jemanden finden, der sich damit auskennt und die auch verschreibt. Das sind halt Medikamente, die bringen die Mastzellen mal so ein bisschen Runter auf ein normales Level. Es ist auch häufig so, dass Leute mit MCAS nicht krank werden. Also ich habe seit 2012 keine Erkältung mehr gehabt. Das findet einfach nicht statt, weil mein Immunsystem alles sofort abtötet, was irgendwie in, die, in meine Nähe kommt. Natürlich gibt es Leute, die trotzdem krank werden. Oder auch wenn man ja eine familiäre Disposition hat, dass in der Familie bestimmte Infektionen häufig sind. Das wird durch das MCIs natürlich nicht weggemacht. Aber ja, wenn man sich eben sagt, ich bin ja nie krank, ich kann das gar nicht haben, das ist falsch. Das ist nämlich tatsächlich ein Hinweis, dass es das sein könnte. Was ich noch anmerken möchte, ist, dass diese Mastzellenreaktionen nicht nur über die Histaminebene ablaufen, sondern es gibt noch andere Mediatoren, zum Beispiel Prostaglandine, die diese Nervensymptome auslösen können. Es gibt dann auch nur mehr, aber die kenne ich nicht beim Namen. Deswegen kann es eben auch sein, dass Antihistaminika nicht helfen oder nur gegen bestimmte Symptome helfen, weil die Reaktion einfach auf noch mehreren Leveln abläuft, die die Antihistaminika eben gar nicht anfassen. Also ich habe schon erwähnt, es gibt noch andere Mastzellenstörungen. Mastozytose. Da ist es so, dass die Mastzellen nicht überaktiv sind, sondern einfach viel zu viele davon da sind. Mastozytose wird entsprechend auch meistens durch eine Biopsie festgestellt. Also man nimmt eine Probe aus dem Knochenmark und guckt, wie viele Mastzellen da drinne sind. Und wenn es viele sind, <lacht> hat man eben Mastozytose. Mastozydose kann auslöserabhängig sein wie MCRS, aber oft ist es auch so, dass Reaktionen einfach zufällig spontan stattfinden. Ohne dass sich ein bestimmter Auslöser feststellen lässt. Die Behandlung ist ziemlich genau dieselbe wie bei MCAS. Wenn man beides gleichzeitig hat, hat man natürlich total verloren. Eine weitere Differentialdiagnose ist Narkolepsie. Also vor allen Dingen, wenn man diese krasse Müdigkeit hat und oft einfach spontan einschläft. Narkolepsie hat ein bisschen andere Symptome noch, vor allen Dingen diese Kataplexie, dass man zum Beispiel plötzlich schlaff wird oder Muskelschwäche hat, die ein paar Minuten andauert. Und ja, man hat dann einfach noch so ein paar komische Schlafsymptome. Der Unterschied ist, dass bei Narkolepsie eben definitiv nicht diese Allergiesymptome dazu gehören und man Narkolepsie eben auch im Schlaflabor nachweisen kann. Bei NCAS im Gegensatz ist es oft so, dass man halt auch ewig schlaflos darlegt, weil das Histaminlevel so hoch ist und dann eben mit dem Schlafzentrum interferiert. Also wenn man teilweise super müde ist, aber auch teilweise super schlaflos rumhängt, dann ist es eher eine Mastzellenstörung als Narkolepsie. Aber informiert euch selber und geht vielleicht ins Schlaflabor, wenn ihr da rausfinden wollt, welches von beinem es ist. Und was ich schon gesagt habe, die Autoimmunerkrankungen weil eben oft, ja, erfahrungsgemäß, häufig Mastzellenstörungen die Anfangssymptome von Autoimmunerkrankungen imitieren. Können da schon mal Verwechslungen auftreten und sicher ist besser. Lasst lieber abklären, ob ihr irgendwas Ernsteres habt, was gegebenenfalls eine andere Behandlung braucht. Das war jetzt ein ewig langes Video. Ich werde mich so hassen, wenn ich die Untertitel dafür tippen muss. Ihr könnt die ganzen Sachen auch in der Infosammlung nachlesen, die habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Da sind dann auch noch ein paar Links zu aktuellen Studien drinne, eben die auch Diagnosekriterien auflisten und Behandlungsmethoden und so ein Kram. Und damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Stellt mir ruhig Fragen, wenn ihr welche habt. Aber bitte beachtet, dass ich euch nicht ferndiagnostizieren kann. Ich kann euch ein paar Tipps geben, wo ihr mehr Informationen findet, aber letztlich braucht ihr entweder medizinische, ärztliche Unterstützung oder ihr müsst ziemlich viel Arbeit selber investieren. Das kann euch leider niemand abnehmen. Also, es könnten Ärztinnen euch abnehmen, aber die machen es ja nicht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, weil ich ja wegen meiner Behinderung nicht arbeiten kann, Findet ihr unten in der Beschreibung auch ein paar Links zu Amazon Wunschlisten wo ihr mir ein paar schöne oder nützliche Kleinigkeiten kaufen könnt, wenn ihr das möchtet. Und tschüss! Die drei Sachen treten nicht immer zusammen auf, aber so häufig, dass es halt echt kein Zufall sein kann. Und Willkommen zu einer Meine Katze dreht durch Produktion.